Schön, dass ihr am Start seid. Wieder mal aus Istanbul. Heute zum Fastenbrechen. Ifta, wie man auch so schön sagt, wir sind im Steakhouse heute. Fastenbrechen. Der 1 2 so am Start. Bilal ist am Start. Big Baba. Der Herr Pütz und Herr Kuga sind auch noch am Start. Unter Umständen im Steak-Restaurant. Also, es wird richtig geil aufgefahren. Ich habe keinen Plan, was kommt. Wir werden schauen, was kommt. Lasst gerne den Daumen umknallen für die Mission, Leute. Wieder ordentlich am Start der Holle. Und dann sehen wir uns jetzt im Video. Im Restaurant, eher gesagt. Bitte lasst das bedeuten, Leute. Es gibt hier was gesmokedes. Oh, <lacht> also nicht falsch verstehen. ne? Was vom Grill oder so. Oder Geräuche Bitte. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das vermächt' ich jetzt. Oh, mashallah, Leute. Oh, scheiß. Die Musik ist laut. Entschuldigt die Geräuschkulisse, aber es geht nicht anders. Schon mal die ganzen Dips und so. Oh, mashallah. Oh, das looks beautiful. Yes, amazing, amazing. <lacht> Leute, amazing, amazing. Da werden wir gleich alle speisen. Speis und Trank. Ich werde gleich noch mal sagen, den soll Musik hier ausmachen. Den <lacht> mache ich normalerweise schon, aber kannst hier knicken, leider. Oh, da. Da wird gesmoked, Leute, zieht euch das rein. Hey, how are you? Oh, show what you have. Oh, das läuft aus, Leute. Oh, das ist Footborn. Oh, böse. Oh, da, genau das will ich. Oh, mit Honig. Heftig. So ein Wumms. Das ist der Wumms, der uns immer fehlt. Das ist der Wumms, wovon ich auf Mann. Oh, Würze, dieser Honig, Alter. Oh, ganz böse. Hier sind die ganzen Öfen, wisst ihr? Da sind die ganzen Öfen. Also ich bin ja mit Elitär gerade hier wegen Haare macht. Haben die ausgesucht. Warum komme ich nicht selber auf so eine Läden, Mann? Genau sowas brauche ich, Mann. Heftige Scheiße das gesehen, wie das Fleisch wieder zerfallen ist, als wäre das nichts. Das ist das Krankeste hier, Mann. Boah, böse. Guter Laden. Du hast nicht zu viel versprochen, das ist echt heftig. Wirklich? Ja, wir haben eben probiert, die haben alles frisch aus dem Smoker rausgeholt, das ist zerfallen. Boah, krank. Ja, sie ist s Essenex hat sie gesagt, habe ich ihr nicht geglaubt. <lacht> Oder? Was ist das? Alles direkt am Start. Ich will als Erster. Was ist das? Du weißt nicht, was es ist, Mann. Aber es schmeckt gut. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Kein Plan. So eine Salsa-Sauce. Das heftig. Aber wir sind im Paradies, Mann. Hier, die Jungs sind am Start. Grüß euch, Moin. <lacht> Man sieht, der Knochen fällt einfach raus. Da hält nichts mehr an, irgendwas. Das ist so krank. Und das Grinsen dabei. Ich feier die Jungs. Der Chef hat meinen Platz abgezogen. Boah, ich setze mich mal zu euch, Jungs hier, ne? Und, ne? Ja, Du isst Fleisch auch, ne? Ja, weil Stefan isst kein Fleisch, ne? Ne, äh, momentan ist er weg davon. Du isst kein Fleisch, ne? Nur Schwarzfleisch. Momentan nur oder ja, schon lange? Nein, schon lange. Ja? Ah ja, er ist seit halt kurzem. Auch noch ja. weg? Und hast du da jetzt mehr Power oder so? Merkst du irgendwie geiler beim Training? Ich bin von Ja. Okay, krass. Boah, guck dir das an. Ich glaube es nicht. Das schmeckt nach Karamell. Als hätten die da bonsche aufgelöst drin? Krank. Also ich weiß nicht, ob das die beste Suppe meines Lebens ist, aber die ist ganz krank. Boah, also es ist selten, dass ich so begeistert bin, aber ich bin komplett auseinandergenommen innerlich. Hierfür würde ich in die Türkei fliegen für diese Suppe. Ich schwöre euch aus Deutschland. Inshallah, die sind nicht so scharf. Die Suppe ist heftig, ne? Ich habe gesagt, die schmeckt nach Karamell, habe ich gesagt. Der hat so einen Karamell-Touch irgendwie. Es ist gut, dass du mir das sagst, weil muss wissen: Kampfsportler haben richtig oft eine Essstörung. Ich bin Echt? acht bis zehn Monate im Jahr äh, auf Diät. Dann hat man ja immer so ein performanceorientiertes ja. Essen. Mhm. Meine Angewohnheit ist immer so, dass wenn ich da mal essen kann, mhm. ich habe jetzt vor kurzem gekämpft, dass ich da einfach schlinge und um mir ja nicht. So harte Gedanken ah. darüber machen mich schmeckt. Das ist geil, dass du in dem Moment, wo du es gegessen hast, gesagt hast, ein bisschen Karamelle. Geil, weil du diesen Bedarf hast, dich ne? Jetzt, ich brauche dich jetzt. Du kriegst da mich, da du, du kriegst mich. du dich daran erinnerst. Ja? Geil, geil. Oh, look at this. Es ist so weich, dass es das fällt. Das ist sogar Lamm. Ich habe nicht mehr gepeilt, aber das positive Lamm. Ist gut? Das sagst du. Das ist heftig. Das ist ja. Ganz zart. Und jetzt habe ich hier die Soße drauf gemacht mal. Krank, Leute. Diese Sachen wie Trave mit einer Woche und so. Weil es gibt so Dinger, ist bzw. so Spanferkel oder sowas. Und das hat von Feeling her so ein bisschen das hier, das auch, denke ich mal, gespritzt. Muss aber nicht sein. Kann ich euch nicht 100% Prozent sagen. guck mal, die ist rötlich und so. Färbung und so, das ist charakteristisch. Wirklich ähnlich. Ich denke mal, dass hier auch ähnlich Gewürze benutzen. Und so krass, so krass, dass das so zerfällt. Gegner. Wir gucken, was noch auf uns zukommt hier. Du hast so viele Möglichkeiten halt hier, das Fleisch dann noch zu probieren. Dieses Salz da drauf. Ist noch mal so intensiv. Du kannst quasi jedes Gericht siebenmal neu erleben mit allen Dips hier und als es halt dazu gibt. Was ich so machen muss, Du nimmst jetzt ein schönes Fleisch da drauf. Dann, Ja, like yeah. yeah. <laughs> Dr. Ball, wir mögen es. Was sagst du, Max? Gut? Ja, ne? Sehr ist gute Technik. Sir, was soll ich dir ringe? Wasser, bitte. Wasser, danke. Sir, können Sie mir sagen, das ist ein uh, uh, uh, lamb, yes? ja. lamb, ja? Lamb. Äh, Lamb und Gut, Leute, jetzt nächste Runde. Wir beginnen zur Runde 2. Jetzt haben wir noch mal das Beef. Ich habe jetzt auch wieder Lamm erwischt. Okay, Runde 2 noch, noch nicht. Das Konzept dieses Restaurants. Ah, okay. Honig muss zum Beispiel auch noch drauf gemacht werden. Okay, ich verstehe. Wilal weiß, was Rind davon ist. Sorry, dass ich so dazwischen vorgehe. Das Perfekt. Das hier kann ich nehmen, ne? Okay, perfekt. So, jetzt haben wir hier noch mal eine Runde Rind für Runde 2. Und jetzt machen wir folgendes Leute. Yes. Tahini-Sauce. Oh. Okay Leute. Bin ich schon Goldmischer geworden? Ja. Feierabend, Leute. Das ist unreal der Geschmack. Diese krasseste durch den Honig. Und dann mit diesem Tahini, diese Cremigkeit, die du da drin hast, das ist ja, ihr könnt es euch angucken, das ist ja, wer Tahini kennt, das ist nicht normal. Diese Kombi so will noch mehr. Das ist Suchtfaktor. Du musst einfach nochmal, bam. Also das werde ich jetzt auch öfter machen, wenn ich geiles Fleisch habe, einfach Honig drauf. Das ist wirklich so, ich habe eine ganze Menge Honig raufgeknallt. Der Honig vom Boom. Diese süße, lieblich, aber abgedämpft, trotzdem nicht so. manche mögen es ja nicht ganz so süß, trotzdem abgedämpft, warm und langsam kämpft sich das Fleisch durch. Oh, Cremigkeit vom Tahini, Welt. So Leute, ich habe jetzt erfahren, ich muss heute sündigen. Eigentlich nasche ich im Moment selten. selten Heute werde ich mich opfern und auch noch naschen. Ich will euch hier auch was liefern. Als nächstes werden wir in die Nachspeiserunde gehen. Achmed, Endlevel aber, ne? Ja. Jetzt haben wir das System auf dem Restaurant ja. Wir haben eine Spezialität, die ja. können sie verdammt gut. Und der Rest ist alles beiladen. Nur als Schränke, gleiche Schränke, wo dieses Fleisch zubereitet Genau, da haben wir die ganzen Öfen halt, ne? Wo das Fleisch zubereitet Aber so mag ich es auch, ne? Eine Sache, man kann sie so bezogen auf einen Burgerladen. Burger, du machst den geil. Perfekt. Auch nicht noch eine Currywurst rein. Bilal, was hast du? Essen geil? Bombastisch. Bombastisch, ne? Das Nee, lange nicht. Also dagegen ist Nussrett ganz schwach. Was hast du, Stefan? Du bist ein bisschen beschränkt. Ne? Aber die Suppe schmeckt gut? Schmeckt super. Ich fand die auch richtig gut. Echt mega. Ich auch nicht. Krank, Leute. Es wird mir einfach krank. Selbst der Couscous -Cous -Cous hier. Komplett anders. Komplett anders. Also... Dieses Restaurant muss sie denn gestern haben, Leute. In vielen arabischen Ländern gibt es diese Restaurants alleine in Istanbul dreimal. Also jeder, der Zugang hierzu hat zu diesen Restaurants und das testet, ihr werdet nicht enttäuscht werden, ihr werdet mich lieben für den Tipp. Boah, wirklich keine Worte. Das ist der Mann am OP-Messer, Leute. Das ist Dr. Baldi. Er wird mich operieren. Das ist Social Media Managerin und Danny. <lacht> Das ist zu heftig, Leute. Mit dem Eis generell fürs Auge auch. Du hast die Ori oder so, ne? Ich liebe, dass das ein weißer Kern ist. Ich denke, es geht vielen von euch so. Das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Kaugummiartig. So zäh im Biss, aber geil, Mann. Einfach nur heftig. Und die Frische durchs Eis gleicht halt alles aus, ne? Rein aus Milch. Rein aus Milch. Ah, also das erklärt vielleicht auch nochmal diesen noch Zährenbiss. Mal die Ist halt genial durch diese Süße, die dann halt ausgeglichen wird durch dieses Eis. Heftiges Zusammenspiel, geile Kombi. So, ich glaube, das ist eher zum in die Mitte stellen, jeder nimmt sich ein Stück, aber ich nehme einfach alles jetzt. Das ist zu heftig, Leute. Das Geniale bei diesem Nachtisch finde ich einfach. Das hat natürlich diese extreme Süße, aber es hat auch eine gewisse Deftigkeit, wie du spürst durch diese Pistazien. Das ist geil, Mann. Also dieser Nachtisch wirklich noch mit der Eiscreme. Einer der geilsten Nachtische, wenn ihr mich fragt. Danke fürs Zuschauen, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wirklich, das Video war nee, eines meiner Lieblingsvideos. Lasst unbedingt einen Daumen oben sein und einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.